Hallo, willkommen zu einem neuen Video in eigener Sache und zwar erlebe ich auf den Social Media immer wieder, dass da Menschen kommentieren und im Grunde genauso ticken, wie es die Familienrichter machen und da möchte ich euch mal ein Beispiel geben von jemand, der tatsächlich Jura studiert hat, beide Staatsexamen gemacht hat, auch mal als Rechtsanwalt gearbeitet hat. Und diese Person, die habe ich mal, da habe ich mal gewagt, die zu kritisieren auf Facebook und seitdem wünscht dieser Mensch mir nichts Gutes und man kann sehr schön sehen, wie er die Argumentationslinien, die Vorgänge am Familiengericht wie ein Schwamm aufgesogen hat und im Grunde genauso menschenverachtend argumentiert, wie es Familienrichter tun. Das ist umso verwunderlicher, weil dieser, diese Person, dieser Vater auch eigentlich behauptet, er steht für die Gleichberechtigung der Eltern ein, was ich ja auch tue, aber wenn man ihn kritisiert, wird man offenbar zu seinem Feind, dann fühlt er sich, so wie es aussieht, so sehr narzisstisch gekränkt, dass er einem am liebsten die Kinder wegnehmen würde und einen in die Psychiatrie stecken lässt. Na, worum geht's denn? Schauen wir uns mal hier einen Kommentar auf Facebook an, den er vor 57 Minuten geschrieben hat, also äh, ganz aktuell hier. Und zwar schreibt dieser Vater, wäre ich ein zuständiger Richter am OLG Stuttgart, würde ich nun durch ein psychiatrisches Sachverständigengutachten prüfen lassen, ob bei Sandro Groganz, das bin ich. Eine eventuelle psychische Erkrankung gegen den Umgang spricht. Seine bisherigen Verunglimpfungen gegenüber dem OLG-Senat und seine Selbstbeweihräucherungen, die jede, aber auch jede Selbstreflexion vermissen lassen, kombiniert mit seiner unüberwindbaren Beratungsresistenz, lassen mich wirklich zweifeln, ob hier der Umgang wirklich noch dem Kindeswohl entspricht. Und hier seht ihr auf etwas entlarvendere Art und Weise die Argumentation, die ein durchschnittlicher Familienrichter auf eine weniger offensichtliche Art und Weise und juristisch etwas mehr verbrämt genauso formulieren würde, nämlich, du, Sandro, du sagst hier Dinge, die passen mir nicht, du wagst es, mein Weltbild in Frage zu stellen, sei es nun, wie bei den Familienrichtern, die ich erlebt habe, deren Weltbild ist, dass die Kinder zur Mutter gehören, da hängen die wohl noch einer Nazi-Ideologie an. Und bei diesem Vater hier, nach dem bin ich eben auf den Fuß getreten, weil ich ihn auf Facebook kritisiert habe. Jetzt bin ich sein Feind. Und was macht er? Er benutzt das Kindeswohl, das frei definierbar ist, frei interpretierbar, völlig willkürlich ausgelegt werden kann und dann will dieser Vater mich auch noch hier in Mollat-Manier als psychisch erkrankt darstellen. Einfach, weil ich eine Meinung habe und es mir erlaube, ihn zu kritisieren. Nichts anderes habe ich am Familiengericht erlebt. Vernunft bringt dort nichts. Man kann dort argumentieren, so viel man will. Die Familienrichter stecken in ihrer eigenen Prägung fest, die noch bis in die Nazizeit zurückreicht, dass die Mutter, die... Allerbeste ist, verherrlicht wird, dass die Mutter keine Fehler macht und die Mutter natürlich total glaubwürdig ist und die Mutter die Beste ist für die Kinder. Und wenn man daran kratzt oder es überhaupt wagt, einen Richter zu kritisieren, wie ich es so zum Beispiel beim Vorsitzenden Richter des elfen Zivilsenats am Olge Stuttgart sehr klar gemacht habe, dann leidet man eben unter dem Kindeswohl. Und es werden einem die Kinder genommen, weil man da etwas macht, was einem nicht passt. Also ihr könnt das, was hier dieser Vater auf Facebook geschrieben hat, könnt ihr im Familiengericht ganz genau so sehen. Nicht ganz so offensichtlich, aber nicht weniger Total nicht weniger menschenverachtend und nicht weniger narzisstisch gekränkt. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr über neue Videos benachrichtigt werden wollt, bitte abonniert unseren Kanal, klickt auf das Glockensystem, damit ihr auch auf die Glocke, damit ihr wirklich über alle Videos benachrichtigt werdet. Ciao!